Herzlich willkommen zu einem neuen Screencast. Heute geht es um Microsoft Word, das Arbeiten mit Zentral- und Filialdokumenten. Grundsätzlich geht es bei der Arbeit mit Zentral- und Filialdokumenten darum, ein umfangreiches Dokument, wie zum Beispiel einen längeren Geschäftsbericht mit unterschiedlichen Abschnitten, ein Buch mit verschiedenen Kapiteln, dieses umfangreiche Dokument aufzuteilen in verschiedene Teildokumente, die Filialdokumente, die dann über ein Zentraldokument zusammengefasst werden. Die Organisierung von einem gemeinsamen Inhaltsverzeichnis von Kopf- und Fußzeilen mit Seitenzahlen, dies alles wird nicht in den Einzeldokumenten, sondern eben über das Zentraldokument denn organisiert. Die Funktion Zentraldokument findet sich über die Gliederungsansicht, die über das Register Ansicht Gliederung aufgerufen werden muss. In dem Bereich der Gliederungsansicht haben Sie die Möglichkeit ein strukturiertes Dokument ähm, zu betrachten, zu bearbeiten, Sie können jetzt hier auch umfangreiche Dokumente relativ komfortabel strukturieren, bearbeiten, zusammenfassen, dass Sie nur die einzelnen Abschnitte, Überschriften und so weiter sehen. Das ist schon mal ganz praktisch für längere Dokumente, aber es ist noch nicht das Arbeiten mit Teildokumenten, mit Filialdokumenten. Dafür muss hier der Bereich Dokumentanzeigen geöffnet werden. Dann haben Sie hier die Funktionalitäten für das Arbeiten mit Zentral- und Filialdokumenten zur Verfügung. Haben Sie schon ein umfangreicheres, gegliedertes Dokument und möchten das in einzelne Filialdokumente aufteilen, um mit unterschiedlichen Personen oder an unterschiedlichen Orten daran separat arbeiten zu können, dann ist das prinzipiell möglich mit der Funktion Erstellen im Bereich Zentraldokument. Markieren Sie hierfür die Überschriften der einzelnen Gliederungsebenen und klicken Sie auf die Funktion Erstellen dann sehen Sie, dass hier anhand der Überschriftenebenen schon erkannt wird, was einzelne Dokumentabschnitte und damit dann auch einzelne Filialdokumente sein können. Bisher hatten wir ein einzelnes Dokument gehabt, den Geschäftsbericht komplett und wenn wir uns jetzt im Explorer anschauen, sind noch weitere Dokumente hinzugekommen. Wir haben die Einleitung, den integrierten Geschäftsbericht, Vorwort zusammengefasster Lagerbericht als zusätzliche Dokumente, nicht nur den Geschäftsbericht komplett und das entspricht den Überschriften, die wir vorher eben markiert hatten. Die Gliederung jeweils mit Überschrift 1 wird genommen und wird dann als Filialdokumentname verwendet. Das lässt sich leider nicht beeinflussen. Sie müssen die Dokumentnamen so nehmen, wie die Überschriften in diesem Dokument vorhanden sind. Damit haben Sie jetzt Ihr Dokument in Filialdokumente aufgeteilt und können mit einzelnen Dokumenten arbeiten, können die separat nebeneinander gleichzeitig von unterschiedlichen Personen gleichzeitig bearbeiten. Und die Funktionalität, die ich gleich jetzt noch zeigen werde, das Zentraldokument steht zur Verfügung. Die andere Möglichkeit besteht natürlich darin, von Beginn an mit Zentral- und Filialdokumenten zu arbeiten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie Ihre Zentral- und Filialdokumente auf der gleichen Dokumentvorlage erstellen. Sie brauchen die gleichen Formatvorlagen die jetzt hier schon angezeigt werden, damit nachher das Zusammenspiel auch wirklich funktioniert. Zum Beispiel ein zentrales Inhaltsverzeichnis. Und dafür ist es halt notwendig, dass Ihre Filialdokumente und das Zentraldokument auf der gleichen Dokumentvorlage basieren. Auch wieder über das Register Ansicht, Gliederung, Dokument anzeigen. Da habe ich die Möglichkeit, ein Filialdokument hinzuzufügen, einzufügen. Achten Sie darauf, dass Sie auch am Ende des Dokuments und nicht irgendwo mitten im Text stehen, weil sonst würde das Filialdokument an dieser Stelle auch irgendwo mitten im Text hinzugefügt werden. Wenn ich sage Einfügen und wähle jetzt mal einzelne Dokumente aus, fange ich an mit dem Vorwort und sage ich möchte das öffnen, dann werde ich noch mal gefragt, ob ich sich unterscheidende Formatierungen im Filialdokument in das Zentraldokument mit aufnehmen möchte, das aber nur, wenn ich eine einheitliche oder wenn ich, wenn es die gleichen Formate betrifft, wie zum Beispiel hier Überschrift 1. Da sage ich nein, das möchte ich nicht, werde ich noch bei intensives Zitat gefragt, nein möchte ich auch nicht und dann wird das Filialdokument in mein Dokument mit aufgenommen. Ich sehe, dass jetzt auch hier eine neue Formatvorlage aufgetaucht ist. Standard groß, die war vorher noch nicht vorhanden. Formatvorlagen, die in dem Filialdokument zusätzlich vorhanden sind, werden in das Zentraldokument übernommen. Ansonsten, wenn es um Änderungen bestehender Formate geht, die in beiden Dokumenten vorhanden sind, dann werde ich gefragt und werde in der Regel sagen, nein, ich möchte da keine Änderungen zulassen. Ja, weitere Dokumente einfügen. Da wäre dann noch der Geschäftsbericht. Auch hier sage ich jetzt nein, ich möchte keine Formate mit übernehmen. Und dann fügen wir noch hinzu den Lagebericht und sagen, auch hier keine Änderungen der Formatierungen mit übernehmen. Dann sehe ich, dass hier noch Standard-Englisch irgendwie mit hinzugekommen ist. Also auch aus den anderen Filialdokumenten sind noch weitere Formatierungen hier mit übernommen worden. Ja, das Dokument ist jetzt halt entsprechend etwas umfangreicher, sieht so aus, wie wir das eben auch hatten, über den umgekehrten Weg. Und wenn ich die Gliederungsansicht schließe, sehe ich, dass ich halt ein entsprechend umfangreiches Dokument jetzt hier zur Verfügung habe. Gut, was ist nun jetzt der Vorteil von Zentral- und Filialdokumenten? Grundsätzlich eine Sache äh, vorweg, äh, Sie sollten darauf achten, auch wirklich nur in dem Bereich zu arbeiten, des Zentraldokumentes. Und wenn Sie jetzt Inhalte aus den Filialdokumenten bearbeiten wollen, dass Sie dies auch tatsächlich in den Filialdokumenten machen. Ähm, ich bleibe aber jetzt mal hier in dem zentralen Bereich, in dem Zentraldokument und äh, die Einleitung hätte ich gern auf einer neuen Seite. Das mache ich hier über eine Absatzformatierung und sage Seitenumbruch oberhalb. Und ähm, alternativ wäre, ähm, dass ich über Steuerung Enter einen Seitenumbruch hinzufüge. Wichtig ist, dass diese Abschnittswechsel, die vorhanden sind, dass sie die auch in dem Dokument bestehen lassen, weil darüber werden denn jetzt die Filialdokumente anschließend eingebunden. Gut, ich habe jetzt hier einen Bereich mit der Einleitung und möchte gerne unterhalb der Einleitung ein Inhaltsverzeichnis einfügen. Über Referenzen, Inhaltsverzeichnis wähle ich jetzt mal die ganz einfache Variante und füge hier ein Inhaltsverzeichnis hinzu. Ich möchte Kopf- und Fußzeilen haben. Ich gehe über Einfügen, Kopfzeilen und wähle jetzt auch der Einfachheit halber mal hier eine vorbereitete Kopfzeile von Microsoft aus und sehe, dass ich denn jetzt hier Kopfzeilen auf allen Seiten habe. Die Seite 1 möchte ich noch anders formatieren, da möchte ich keine Kopfzeile haben. Die nehme ich denn hier mal wieder raus. Diese Kopf- und Fußzeilen sind so eingerichtet, dass dort direkt die Überschriften und die Seitenzahlen auftauchen. Und dann sehe ich halt hier Vorwort und Die Seitenzahl und die einzelnen weiteren Abschnitte. Insgesamt mal zum Ende gehen. Ähm, haben wir hier elf Seiten. Am Ende eben schließt es mit dem zusammengefassten Lagerbericht. Und das Dokument einmal speichern. Und jetzt schließe ich das Dokument, um mir mal ein Filialdokument zu öffnen. Ja, ich habe jetzt hier das Kapitel 3, zusammengefasster Lagebericht und äh, gehe mal hier so zum Ende des Dokumentes. Ähm, vor die Anlagen möchte ich gerne noch ein bisschen Text einfügen. Ich nutze jetzt da eine interne Funktion von Word, äh, um ein Lorem Ipsum Text, einen Pseudotext hier einzufügen. Da hätte ich gerne 100 Absätze. Und das wird jetzt hier automatisch hinzugefügt. Ich sehe jetzt habe ich hier 14 Seiten, also recht umfangreich, einfach noch ein bisschen Pseudotext hier mit hinzugefügt. So, mein Dokument ist jetzt bearbeitet worden. Ich speichere mein Dokument, schließe das wieder und öffne wieder meinen Geschäftsbericht. Ich habe hier die Seite 1 mit dem Titel, dann kommt hier das Inhaltsverzeichnis. Im Moment sehe ich äh, hier die Anlagen noch auf Seite 10 äh, und wenn ich hier weiter runter scrolle, dann sehe ich hier, dass im Moment äh, noch gar nicht die eigentlichen Inhalte auftauchen, sondern nur Verknüpfungen zu den entsprechenden Filialdokumenten. Ich muss, wenn ich jetzt tatsächlich das Gesamtdokument betrachten möchte, tatsächlich einmal über die Gliederung gehen und habe hier die Möglichkeit zu sagen Filialdokumente erweitern. Dann werden mir hier die Dokumente komplett aufgeklappt quasi erweitert. Und dann sehe ich auch hier am Ende diesen ganzen Lorem Ipsum Text, der hier auftaucht, Standard formatiert und Anlagen hier weiter unten. Schließe wieder die Gliederungsansicht und kann jetzt im Inhaltsverzeichnis mir das einmal aktualisieren, rechte Maustaste, Felder aktualisieren, gesamtes Verzeichnis aktualisieren und dann sehe ich, die Anlagen rutschen auf Seite 20, das heißt, der ganze Text, der dazwischen ist, der taucht hier natürlich jetzt auf, wenn ich hier entsprechend runterscrolle, da ist er, Lorem Ipsum, und ist auch im Inhaltsverzeichnis entsprechend vermerkt. Eine weitere Funktion, die ich zur Verfügung habe, betrifft dann eher so die Formatierung. Ich habe das hier alles formatiert in dem Standard Office Design. Das Office Design ändere ich jetzt einmal. Ich wähle hier bei Design mal eine Variante aus, die wirklich sehr unterschiedlich ist. Wichtiges Ereignis, das heißt, ich habe hier als Schriftart eine sehr fette impact ähm, habe andere Farben zum Teil. Ähm, anstatt blau habe ich hier irgendwie dieses Rot, Dunkelrot. Ähm, das muss man jetzt nicht schön finden, aber unterscheidet sich natürlich irgendwie sehr deutlich. Aber das komplette Dokument ist entsprechend formatiert in, dieser anderen, in diesem anderen Design. Das Ganze speichern und gucken wir uns jetzt einmal das Filialdokument an. Das Filialdokument hat nach wie vor noch die Formatierung, so wie es ursprünglich formatiert war. Das heißt das Office Design, das klassische Office Design. Ich könnte jetzt auch hier hingehen und könnte das Design verändern oder ich könnte hier manuell Sachen anpassen. Das spielt alles im Prinzip keine Rolle für das Zentraldokument, weil die Formatierung und Funktionalitäten wie Kopf und Fußzeilen und so weiter werden tatsächlich nur in dem, Vor-, in dem äh, Zentraldokument ähm, bearbeitet. Gut, äh, den Lorem Ipsum Text, ähm, der fängt irgendwo hier an und ging bis kurz vor's Ende. Den entferne ich jetzt hier nochmal. Dann habe ich wieder ein relativ kleines Dokument. Speichern und schließen. Zurück im Geschäftsbericht, wo ich mir dann überlege, dass das Design mir vielleicht doch nicht so gut gefällt und ich vielleicht eher denn eine etwas schlichtere Variante haben möchte, gegebenenfalls mit einer etwas dezenteren Schrift, aber auch gegebenenfalls mit anderen Farben wie das, was ursprünglich vorhanden war. Die Filialdokumente sind wieder zusammengeklappt sozusagen. Ich gehe wieder über die Gliederungsansicht und sage, ich möchte das erweitern und kann natürlich auch wieder das Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Es würde auch reichen, hier nur die Seitenzahlen zu aktualisieren und dann sehe ich, ich bin hier auf Seite 12. Das heißt, da stehen die Anlagen hier am Ende der Lorem Ipsum-Text vorweg äh, ist entfernt, so wie im Filialdokument auch. Die Formatierung hier ist jetzt nicht mehr hundertprozentig so, wie das äh, in der Formatvorlage vorgenommen worden ist. Das heißt, da hat sich ein bisschen was angepasst. Ähm, ich gehe mal hier auf die Formatvorlagen. Überschrift 1, die ist normalerweise etwas kleiner. Gehe ich hier wieder auf die Überschrift 1, klicke hier drauf, dann wird das wieder so formatiert, wie es in dem Zentraldokument notwendig ist. Es gäbe auch die Möglichkeiten, alle manuellen Formatierungen hier rauszuschmeißen. Man könnte das auch sperren, das Filialdokument, aber es sollte normalerweise eben Formatierungen nicht manuell vorgenommen werden, sondern nur mit Hilfe von Formatvorlagen gearbeitet werden. Deshalb war ja auch ganz am Anfang gesagt worden, dass man die Filialdokumente immer auf der gleichen Formatvorlage basierend, eben auf der gleichen Dokumentvorlage basierend, erstellen sollte. Ja, das wären die zentralen Funktionen des Arbeiten mit zentralen Filialdokumenten. Es gibt in der Gliederungsansicht im Bereich Zentraldokument noch ein paar weitere Befehle. Äh, Verknüpfungen aufheben, damit können Sie die Filialdokumente von dem Zentraldokument ähm, trennen und äh, die Inhalte der Filialdokumente werden dann in das Zentraldokument hineinkopiert. Dann haben Sie Möglichkeit äh, zu sagen Dokumente zu sperren. Äh, wenn ich hier ein Dokument auswähle und sage sperren, habe ich hier so ein kleines Schlosssymbol. Dann sind äh, Änderungen jetzt hier in dem Zentraldokument nicht mehr möglich, die vorzunehmen. Ich kann dann nur noch in dem Filialdokument arbeiten. Dann habe ich die Möglichkeit, mehrere Dokumente. Wenn ich die markiere über dieses kleine Dokumentensymbol hier vorne, dann lassen sich die zusammenfügen, zusammenführen. Dann werden aus zwei Filialdokumenten halt nur ein Filialdokument. Genauso gut gibt es die Möglichkeit zu sagen, hier an der Stelle, wo der Cursor steht, möchte ich das teilen. Dann wird halt ein weiteres Filialdokument erstellt wenn ich das noch weiter differenzieren aufteilen möchte. Das wären dann noch zusätzliche Funktionen, die mir hier zur Verfügung stehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, der Screencast hat Ihnen gefallen. Weitere Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder auf com to publish Weitere Informationen über unser Angebot erhalten Sie auf unserer Webseite df-edv.de oder auf den diversen sozialen Netzwerken. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.